Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Quetzi-Folge und heute haben wir ein US-exklusives Spiel dran und zwar Toxic Crusaders. Ihr hört es schon an der sehr dramatischen Menümusik. Es wird uns hier wilde Abenteuer warten, wobei ich habe. Keine Ahnung, also es taucht ja immer wieder auf den Listen der schlechtesten Gameboy-Spiele überhaupt auf. Ich glaube, der enge Video-Game-Nerd hat das ja auch mal erwähnt, wobei ich glaube, der Fokus da war eher auf der NES-Version. Wie gesagt, es ist exklusiv in den USA erschienen und... Ähm ja, ich glaube, es war 93 oder 94 und ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal rein, was uns da wartet. Es basiert ja auf einer Comic-Vorlage. Ich glaube auch, da gab es sogar äh, einen Cartoon von, aber ich glaube auch nur in Amerika. Also mir ist es zumindest nicht geläufig. Ähm, ja, und wir werden hier sofort reingeworfen und können uns verschiedene Charaktere irgendwie aussuchen mit verschiedener Lebensenergie. Okay, äh... Ich würde mal sagen, wir nehmen mal Toxie, das scheint so dem Cover nach zu urteilen, ein entsprechender Hauptcharakter zu sein und ich würde mal sagen, die Grafik sieht eher schlicht aus, kann gut sein, aber naja, okay, also wir sind ja dieser Charakter mit dem Mob als Angriff und wir können damit aber schießen, okay. Gucken, ob wir noch irgendwie was Besonderes können. Also wir können springen, ducken. Okay, ich versuche jetzt gerade hier mal so Sonderangriffe zu machen, weil viele Spieler haben es ja zum Beispiel, wenn man hochspringt und dann nach unten drückt und einen Angriff drückt, dass man dann irgendwie eine besondere Attacke macht oder irgendwie sowas. Äh, Scheint es hier nicht zu sein. Okay, also auf die Basics konzentriert. Die Gegner sehen... Sehr eintönig aus, soweit ich weiß ist die Grundmessage der, der Serie und es spielt sie eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? wegen äh, Verschmutzung und so weiter und mit Mob äh, muss das alles sauber gemacht werden. Wobei das jetzt hier jetzt nicht so rüberkommt. Seht ihr das? Also ich kann ja... Ich, ich, ich nehme mal an, dass das sollen ja Reifen darstellen. Ne? Bietet sich ja an, irgendwie Industrie, Brake. Und äh, das werden Reifen sein. Ich kann da vorbeilaufen. Also, denke ich ja, aus dem Bauch heraus, okay. Das ist Hintergrund. Aber, warum prallen meine Geschosse da ab? Das macht keinen Sinn. Und jetzt muss ich mich hier <lacht> rantasten. Was ist denn das für ein bescheuertes Design? Weil normalerweise sind ja diese 2D-Plattformen alle auf einer Ebene. Es gibt natürlich Spiele, die haben das irgendwie als Feature eine Ausnahme, dass man auch irgendwie in den Hintergrund reingehen kann. Alles geschenkt. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Oh, die Musik, ey. Ah, die ist so möchte gern dramatisch, ohne das irgendwie hier passend zu unterhalten. Aber guckt euch mal das Level-Design an. Das ist einfach eine gerade Linie. Mit ab und zu irgendwie ähm, dass es etwas runter oder hoch geht. Okay, saurer Regen, das macht ja alles Sinn. Es ruckelt sogar hier anscheinend, wenn ein bisschen mehr auf dem Bildschirm los ist, wo ich mich frage, weil das sieht ja echt nicht alles sehr anspruchsvoll aus. Jetzt haben wir hier eine Badewanne, wo... Okay. Jetzt haben wir hier oben Atomsymbole. Nehmen wir es mal an, es sollen Atomsymbole sein, wo hier die, die Elektronen ähm, darum schwirren, wenn ich mich so an den Physikunterricht der, der 11. und 12. Klasse richtig zurück erinnere. Oder war früher? Weiß ich gerade gar nicht, aber ich, in, in Physik war ich nie gut. <lacht> das muss ich sagen, wobei es mit Atomen, konnte ich mir immer komischerweise ganz gut merken. Auch diese Schussfrequenz. Ähm, also... Ich, ich verstehe das nicht! Oder, oder, oder schießt er quasi... Also wenn wir, man muss das so als zwei Ebenen vorstellen. Wir gucken so. so zwei Ebenen. Ne? Hier, in der hier sind wir unterwegs. Und hier sind die Reifen, logischerweise. Schießt er denn so, so immer? Warum, warum bleibt das hängen, das, das, das widerspricht den Gesetzen dieser Spielewelt irgendwie. Also der Gegner, gut, wieso ruckelt das denn? Okay, da, da muss ich natürlich sagen, ich spiele es ja mit dem Emulator, weil das Spiel befindet sich nicht in meiner Sammlung. Ich habe äh, auch mal grob geguckt, das ist auch eins der teuren Module. Also, äh, das kriegt ihr nicht irgendwie für 5 Euro hinterhergeworfen. Da müsst ihr schon so eine dreistellige Summe für hinblättern. Ähm, das ist also wirklich wieder, das Spiel ist selten, aber nicht gut, wie es da so eine gibt. Es gibt ja gute und seltene Spiele, wie zum Beispiel Trip Tripword. Aber. Duckt das, das nicht so? Okay. Okay, das war das Level. Es gibt keinen Boss oder sowas. Warum auch? Ähm, ich würde sagen, vielleicht versuchen sie ja so ein bisschen Varietät durch die Charaktere hier reinzubringen. Ich wähle mal hier Junkyard aus. Okay. Es ist dasselbe. Also, er wirkt sich genauso. Fans der Comic-Vorlage. Kennen ihn wahrscheinlich. Aber er wirft genauso. Nur, dass die jetzt anders aussehen. Was für ein Unterschied macht das? Ist jetzt vielleicht das, das Level anders? Oder... Ist die Musik anders? Also, der, der Charakter spielt sich auf jeden Fall nicht anders. Da hätte man ja so ein bi bisschen... Variation irgendwie reinbringen können. Och komm! Jetzt werde ich böse. Guck. Das, das, das, das ist doch ein Gitterzaun. Ein normaler Meshendrahtzaun. Und das sind da Türen da drin. Warum geht das da nicht durch? Verstehe ich nicht. Also, die Steuerung an sich geht klar. Ist jetzt nicht so wirklich schlecht oder sowas. Es Fühlt sich alles knackig an. Ich springe hier gerade mal so wild rum. Ähm, nur halt, Technik ist halt sehr simpel. Und die Musik finde ich halt hakenervig. Ich weiß, Musik ist immer Geschmackssache. Aber ich finde es einfach super nervig. Oh. Jetzt bin ich gestorben. Ähm... Ah, okay. Ich nehme mal an, das sollen quasi so, so, so die Leben repräsentieren. Weil jeder hat ja auch hier seinen, seinen eigenen ähm, Dingsbums, äh, also seine Lebensenergieanzeige. Und wahrscheinlich, wenn denn alle tot sind, dann äh, das ist das Spiel zu Ende, nehme ich mal an. Aber auch der hier spielt sich nicht anders. Er schießt halt was anderes. Ähm, das, das ist irgendwie eine verpasste Chance. Also finde ich wirklich so, so eine Art, vielleicht verschiedene Sch Spiel <lacht> verschiedene Spielstile irgendwie anpassen können. Ähm, so dem Motto. Es gibt einmal den Nahkämpfer, der ein bisschen mehr Leben hat und sowas. Ne? Also okay, der hat einen komischen Klumpfuß. was ja auch ich stelle mich jetzt gerade aber wirklich selten dämlich an, ja, also das, das Ding ist nicht am Spiel, ich stelle mich dämlich an, mal gucken, was der kann. Okay, der wirft Mikroskope und Frispies oder Essenstablets? keine Ahnung, okay. Also, ne, das ist das ein das Motto, es gibt Level, wo man eher so ein bisschen als Nahkämpfer besser durchkommt oder äh, als Head... Hey, He habt ihr das gesehen? Da, da habe ich den Rand aber erwischt. Also, ich will mal freimütig behaupten, fragt die Kollisionserfrage gibt es hier und da anscheinend schon. Ähm, aber ich würde sagen, wenn ich hier auf die Zeit gucke, ich habe schon gar, gar keine Lust mehr. Das, das Leveldesign, das wirkt so uninspiriert und langweilig. Auch hier, also, es ist nicht der Dreck, Dreck, Dreck. Also, ich frage mich, warum das teilweise unter den Flop 5 Game Boy Ever gehandelt wird, da wird es schlechtere Spiele geben. Ich glaube, das ist auch dieser irgendwie videogame Nerd Effekt. Aber es ist halt technisch sehr rudimentär und das Spiel ist halt einfach langweilig. Es macht keinen Spaß. Es keine Ahnung. Also kauft es euch nicht, wenn ihr mal reinspielen wollt. Gerne aber mehrere hundert Euro dafür auszugeben. Um Gottes Willen. Bloß nicht. Danke, dass ihr reingeschaltet habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut, tschö.